Christus spricht, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Vor 2000 Jahren sprach er der Volksmenge gegenüber solche Worte. Eine harte Rede, dass ausschließlich in ihm der Weg zum Vater im Himmel gegangen werden kann. Christus spricht meine Worte, die sind Geist und sind Leben. Ja, das glaube ich auch 2000 Jahre später. Das weiß ich irgendwie in meinem Herzen. Und doch kommt es vor, nicht nur jetzt in den letzten Monaten dieser aufreibenden Pandemie, sondern auch schon ansonsten in Lebenssituationen, dass sich diese lebendigen und lebensspendenden Worte Christi und Gottes Lese aber, nichts berührt mich. Nun ist Glaube natürlich kein Gefühl. Aber ich meine mehr als das. Ein innerstes Berührtsein von der Botschaft der Bibel. Das geht mir manchmal ab. Bis auf eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist ganz kurz. Ein Wort Gottes. Was mich seltsam magisch immer berührt. Was immer direkt über den Kopf, durch den Kopf, mit dem Kopf, auf jeden Fall tief in meinem Herzen oder wie manche sagen, in dem Meer, der Energie landet. Eine kurze Botschaft Gottes an uns Menschen. Lebendig und lebensspendend, kraftvoll, und geistvoll, sehr oft in der Bibel zu lesen, Fürchte. Ich nicht. Der Verkündigungsengel zu Weihnachten sagt es den Hirten, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht. Hat habe mal nachgeschaut, es ist im Ganzen über 150 Mal in der Bibel zu lesen. Aber das macht es nicht, dass es mich im Innersten berührt. Was es ausmacht, ist, es geht direkt in mein Herz, immer. Und als ich gestern erfuhr, dass einer meiner liebsten Menschen Corona-positiv getestet wurde, ging zum einen ein Film ab in meinem Kopf, der seit Monaten ja gespeist wird durch die Medien über uns allen. Aber in meinem Herzen bildeten sich drei kleine Worte, die Geist und Leben sind. Das Göttliche, fürchte dich nicht. Lasst uns... Mit diesen drei Worten in den Tag gehen, fürchtet euch nicht.